you know I'm Können ihr die Gruppe mal bitte auf privat machen? <lacht> ich hab... Nein, nein, nein, nein, erst er ist der Beste, er ist der Beste, er ist der Bär. Ich werde mich nie wieder beschweren. Über Fortnite Kidney. Du selber ein Fortnite Kidney, nein, scherz. Was hab' ich getan? Warum geht unser Spiel nur noch vier Minuten an, ne? Wow. Kann hier einer reden? Äh, nur Kann hier jemand reden? Äh, nur Toxik. Kannst du reden, Toxik. Ja, kann er. was ist der so Hey, warum stehe ich auf diesem Galaxy? Wie geht das? Ihr mich nie finden. Okay, ihr würd äh, mich finden. Wenn ich, oh Mann, wie? Wie, du hättest so irgendwie. Ich hab die Nein. 13 Jahre den die Schüsse gegeben. Ich hatte nur Ey, hey. hey, Joel. Was? Ähm, ich hab Wie hm? was? Wann hast du deine Esel schon bekommen? Ah ja, dein ähm, Geburtstag. Ne? Haben wir nie hab ich, Was hab ich dir eigentlich zu deinem Geburtstag geschenkt? Keine Ahnung. Ich hab dir doch irgendwas geschenkt. Von Lego oder so. Buh. Ich ja. hab eigentlich so noch eine Waffe Waffe. Ich hab doch noch eine Waffe. Eine blaue, blaue Schrotflinte. Hab wieder jemanden ich der Florian umgebracht. Warum werde ich immer umgebracht? Ich bin noch Deutscher. Ich bin Deutscher geworden. Ich ich bin ich bin Ja ja. Wer ist wannabi? wannabe, wannabe. ich dachte, ich laser, diesen Rot Ich hab Florian fast weggelasert. Captain hat einen Käppchen. Oh, was? Mhm. Ey, was? Uh, Schneemann killt mich. Schneemann, Schneemann. Äh, wie gesagt. Sorry. Ich muss mir eine Waffe Ey, was hat ja, der gegen nicht. mich? Was hat du da gegen mich? Loki, Alter. Loki, Loki. Wer ist Mist, ey. Ich hatte Loki. Auch in echt, echt. Hass ich. Ich hatte Loki. Ich hab dir drei ich Headshots, Scheiße. Scheiß. Ich hatte nur noch 13 HP. 13. Ich, warum gehen zwei auf mich? Da, da, da Hört doch. Seid kurz muss. Könnt ihr kurz aufhören? Ja. Hey, nein, Luki. Luki schmutzeln. Luki schmutzeln. Der Luki und der Nein, Luki-Töter. Könnt ihr nicht kurz aufhören? Ey, gut, hier, bitte nicht. Der verwirrt mich. Hey, nein, duell. Nein, nein, nein, das war, äh, das war Florian. Meine Headset -head seid jetzt rausgefallen. Peter, wo ist diese Pumpgun? Ey, ich hab ein neues ich Fahrrad, ne? Das. Gerade eben gekauft. Ein von Bulls Wenn du, wenn du, wenn du uns Fahrrad bringen kannst, du das ja mal sehen. Digga, ich kann da, nicht Hast du mir zugehört? Ja. Wenn wir Was uns verabreden du? können, wenn wir uns verabreden könnten, dann kann ich dein neues Fahrrad holen. Ja, es ist ein cooles Fahrrad Mountainbike. Von Bull. Ich hat ja ein Mountainbike. Nein, seien sie voll scheiße, ja. wie du meinst. Ich mein, ist so krass, ne? So dicke Reifen. Uh! Florian, Ich hab dich umgebracht, ich hab den Klapp gestaubt warum ist Florian ist schon wieder level 100? Florian, Florian kauft sich level, der kauft sich level. Seine oh. Eltern alle kaufen ihm immer so viele Playstation-Schwitze äh, Switch. Geld für die Switch. So, Switch, haben. Yeah, Switch haben. die haben. Ja, Switch haben. Oh, ich hab die. Ich hab eine Waffe, die er ja, ganz... ...passt total hart Ey, halt dich! Ey, ey! Ey, ich Das ich habe Schneemann und mir. ich e und und habe ich habe ich habe Oh mein Gott. ich ich habe gegen Florian kaum ich habe ich habe gegen. Ey ich ist ich habe Anfrage von Sa Sa Sa Sa Könnt ihr mal bitte die Gruppe auf privat machen, damit keiner mehr beitreten ist? Ich habe gefurzt. Ah. Wer sieht eigentlich alles drin? Ja. da kommst du nicht nicht zur Schule doch da komme ich wir gehen dann irgendwo anders wir gehen dann zu McDonald's wir ja, gehen zu Sido und so und wir gehen zu McDonald's die, ge nein, die, ge die gehen nein wir gehen noch erst zu Bacca. der Back. Piet Bacca. ja der, ba der Back der, der, der, der, der Piet der Piet <lacht> <lacht> der Piet <lacht> Der Piet, der Wahrheit. Pete Piet hat den Piet erfunden. Egal was, der Mensch. So, Jan, komm her. Okay, komm nicht her, ich hab Respekt vor dir. Okay, oh mein Gott, hab ich, ich, schon... ich habe gegen einen, einen Schwitzer gewonnen. Gegen diesen Toxik... Ja, Toxik ist Schwitzer, Ich habe ihn an. schon ein paar Mal gesehen, so fünfmal. Egal, ein Morde, boom, boom, boom. Hey, hat sich gerade jemand gelasert? Das war nein. Ich. Doch, gerade hat sich doch jemand du. Ey nein! Alter, Alter! Fischebücher auf den Tisch. mich auf den Tisch. Das finde ich nicht, <lacht> nein. Unser Fernseher ist so geil, unser neuer. Aber ich kann nicht lange drauf spielen, weil ich muss dann auf den alten spielen. Weil meine Mutter und so möchte in den Fernsehen gucken, ob so fast nie Alter, toxik hat mich weggelasert. Und ich laser jetzt. das oh, ist. Ich glaube, das ist einer meiner Freunde, ja, das ist einer meiner Nein, den hatte ich auch mal. Ja, dann haben wir den halt beide. Alter, war meine ganzen Ich äh, mal. Ich Hey, ja, warte mal kurz, ich muss gucken, ich muss noch gucken. Hier. Alter, du also. kleiner stauber dafür wirst du jetzt umgebracht. Heute, nee, Carsten? Heute, nee, ähm. Du kennst doch Carsten, ne? Ja, den kennt ich wieder, der blabert immer. <lacht> der Juli, der dich aus der Reihe gezogen hat und nicht auf die Antike geklappt hat. Carsten, der mit manchmal <lacht> Ja, der versucht so Was ist denn mit Karsten los? Ich <lacht> ist das irgendwie. Easy cool. Cheesy. Ja. Bist du Bist du die echte? Easy hat jetzt einen zweiten neuen Kanal. Easy Cheesy hat verlassen. <lacht> mm. Ist das die echte Easy Cheesy oder. Nein, nein, die Easy hat aufgehört mit Vorteil. zu spielen. macht jetzt auf ihrem Kanal, der easy heißt. E oh, ich hab, ähm... Diggis weggelasert. Toxic, oder wie der heißt. Toxic. Ähm, Toxic yeah. Oh mein Gott, du ist so OP. Alter, Bist du beste. Ich hab jemanden weggelasert. Hallo. Hätte mich dieser verloren. Moin. Mein Gott, Toxik mal. Wer ist Toxig? Toxic und. Ey, bist du der Schneemann? Nee. Ja? Ich hab's mal den Schneemann, aber nee. bin ich der Schneemann. Wer bist du? Wer bist du Die Banane. Du bist du? alle? Die Banane. Ey, ich, ich will die Banane. Ich gibt es noch eine F Banane bei. FA Agent Banane. Ja. Nee, die Oschan. Die Ochi-Banane. Warte! Die brick banane Ja, soll ich verzeigen? Warte! Ich... Ich... Ich geh schon in eure Map rein... und dann sind so dumme! Bananas sind so dumme! Bananas sind so dumme! Warte! Willkommen ich bei euch rein? Ja, weiß ich! War der wo Wohlste, der sich im Spin wechseln? Ey, wie alt da. ist die? Lass mich nur den reingehen! Hey, lass mich nur den reingehen! Ich bin 30! Also du willst viel... Ich hab auch Agent-Banana! Ich hab auch Agent-Banana! banana ich hab normale Banane. Hey, ich so habe nicht mal oder nicht? Ja, du hast og Banane. Nicht. So ja. bekommen, aber die Banane ist ja nicht so OG. Nana. Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, soll ich Nana, Banane Nana, Nana, Die Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Nana, Die hm? Deine Sound Song ist so heiß. Nicht noch nicht, aber die wird. Ja, die war im Battle Pass. Jetzt wird Kein Skin im Battle Pass ist so heiß. Außer wenn er raidet, aber ich weiß Jeder ja. Skin kann scheiße werden, wenn er raidet. Wenn er sind, eigentlich. Nee, wenn er raidet, da gibt es doch einen Job, oder? Ja und wenn ihr wollt kannst gerne mal schnell damit gleich wenn ich den Kampf mhm, yeah, ich werde nur nicht mehr ich, ich, ich, oh, ich ist like was ich hier ja auch einer kann ich ich ist ich bin ich nicht Alter. ich Bananana! Bananasblut! Hehehe! Bananen Banane. Ich mal wieder, ich skin, der ist zu dick. Wie konnte ich den damals feiern? Alter! Alter, ich 21 ja, kein Trag, ich werde es schon noch klappen, Pass auf! Jetzt Alter! ich mich Ja, eindeutig. Du hast dich so Ich fahre ja früher fort als Kinder. Ja, du bist auch nicht so jung, dieser 21 auch nicht so alt. Jetzt nur ein Jahr älter als ich. Ich bin 10. Ich bin Ich bin bin so tief An die, wie also die Banane, jedes, jedes ich mal ich was gesagt, hab keine die, Banane ich den ne, die, Banane. die, die ich mal Die Die nämlich so ein Warum soll ich nicht waffen gehen? Weil du schicken hast. Äh, das, kann nur mal. das ist keine Banane, Ich hätte die halt Ja, wenn ich Ey, wer hat jetzt mein meinen Knopf? Ich. Du kleiner. Weiß. Headshot. Nee, God. ich kann nee, nicht meine machen. meine, ich Die Treppen sind verpackt. Oh, Down. Äh. Wer das nächste dran? Du. Hm? Ah, nicht Oh mein Gott! Alter, wie Spaß ist. Alter, ich halt wann sieht mit den Game, die Kampfrot? Kampfschrotfut ist immer geil. Aber jetzt ist die Game. Oh, ja. unfair. Jetzt ist. uns jemand bitte die Gruppe auf die warten. Warte, wo ist hier die Spaß? Da macht ich keine Gibt Gibt's hier keine Spaß oder was? Was machst halt oh, du in einer Lost Map oder darf. was? wer hat das Spiel beendet Ja, der Lust über langsam zu verlieren das nehmen man eindeutig ich du, so bis Hallo. Ende der Lust der Du von mir der Lust der Lust der Lust der nicht der Ich der nee, Teams spielen? Nee. Geht wenn nicht. ihr nicht genug Arena-Punkte habt, dann ne 1, 2, 3, 4, 5 und sie der Taktik hat schon verlassen bin, bin, bin. weil ihr keinen Bock mehr habt Digga, jetzt. ich stelle jetzt einfach der Gruppe auf Privat Ja bitte Was willst du? <lacht> was willst? <lacht> Martin, 2000 Warum 2000, hab ich einen Händlichen? Ein 9, was willst du von mir? Nein, ich hab null Oh, nur ein Sport. Noch nicht töten, ich hab noch keine Waffe. Wieso hast du dir keine genommen? Ähm, ich bin einfach rausgeglitscht worden. Ja. Moin. Noch nicht umbringen, ne? Ey, noch nicht, hab ich gesagt! <lacht> <lacht> äh, ich packe hier fest, Hilfe! Lol. Der ist Typ, nett. Wer hat <lacht> <nicht gedacht? lacht> also kann die jetzt nicht mehr raus? Ist nicht ganz du, Ah, ihr habt sie entführt. Ich hole mir jetzt erstmal eine Farbe. Kann ich bin hier dir rausholen. Alter, ich will auf, bitte lass dich. Ich <lacht> Ich hab, ich hab dich umgebracht. <lacht> ja, ja, ja. ja. Ich noch nicht meine ordentliche Waffe. Könnt ihr nicht mehr mitführen? Ich werde dafür. Wache an der, der dich ja. umgebracht hat. Das war dieser Schneemann. Ja, das nehmen wir nicht. Ich abstauber, der alle aufstofft, ist. Junge, Das weiß ich. <lacht> hier, da oh. weiß du alles, ich. Geh einfach los losgehen. Dieser Lost bin ich dabei und dieser andere Ding ist entfernt. Easy Schau, Lecker. Ich wollte nicht mehr Florian vielleicht sowas was ja, machen. Oh mein Gott, Headshot! <lacht> ich wollte mit, mit ihm, ist niemand, ganz bestimmt nicht. Mehr. Ist der eine Typ da noch eingesperrt? <lacht> Wo ist eigentlich die Star hin? Ähm Okay. die Materialien. Die T-Spawn, Ey, weißt du noch, Lias? Oh, die Sky einfach t ist. Oh, äh, wir die Britten-Spiele haben mit Florian. Nein. Dieser Algen. Ich dich, du bist du, schläb an. man ist hier. Down. Ah. Digga, ich treffe keinen Schuss bei Florian. Ich treffe keinen Schuss bei Florian. Ich gehe mal auf Florian. Aber nicht auf 10 den, den hier aufsehen. in der Lobby. mal bitte aufhören, danke. Down. unten. Der Schneemann! Der hat einen Cheat. Aber ah, das ist gar nicht. Nee ist gar nicht. Die ist gar nicht. Scar ist in Mexiko abgab abgab ist Afrika. abgab Afrika, ich habe doch eh zu wenig ah, habe ich jetzt wieder 200 danke ich habe 100 millionen nur 200 millionen HP. ich. egal und dann ja, viele Absolut Gegner. Alter, wie viel habe ich umgebracht wie viel gegner hat also die akademie also, hat als ob schon fünf, millionen. <lacht> warum hab ich schon 15 millionen warum habe ich schon 15 ja, habe ich oh schon 15. Du bring, du rasierst alle. Ja, weil ich zu gut bin. Zu gut für diese Welt. Oh! Oh! Zu ja. gut. Jetzt kommt safe auf mich. Besonders Florian, der kann es nicht ab, wenn jemand anders erst als. Ja. Florian ist schon gut. Der ist gut im Bauen. Also Und der kann ganz bauen. gut. Nein, ich meine jetzt nicht so, sondern er kann richtig gut Gebäude bauen. Das immer so. Habe ich schon gesehen. Weißt du noch, als wir uns Burgen bauen wollten und dann? Ja, da ist sogar die Stadies gebaut. Das war das Trio. Das war das Trio. Das war das Trio BHE. Mein Gott, ich kann so gut editieren. Bäh, ich kann so gut. Ich habe mich gerecht. Ich wollte einen hops nehmen, weil er nur noch 15 HP hatte und dann hat er nicht einfach hops genommen. Also wieso habe ich schon so viele Kills? Schießt jemand von oben? Auf ich spiele den? nur mit ein paar Waffen mit dem Duel. Warum bist du da ganz oben? Ich bin einfach auf. Florian no, hingelandet. Oh mein Gott! Wie viel HP hast du? Ich? Ja. Ich habe 200. Warum? Hey, ich hab dich doch Nein, das war ich nicht. Ich war mich gerade hoch. Ach. Schieß dich mal an, das war, das war ich, aber das war eine kleine Abschluss. Das ist der Anonyme, das ist der Anonyme bestimmt. Ja, und der andere war ich, der dich gerade low geschossen hat. Warum? Ich kann in diesem Spiel nicht auf Pause machen. Bruder, der. Warum sollte ich. Warum sollte ich denn deine Uhr rausnehmen? Sag mal, die Uhr. Sag mal, die Uhr hab ich nicht rausgenommen. Warum sollte ich da überhaupt beigehen, Papa? Wo seid ihr? Sveton? Warum brauchst du die jetzt, Papa, nach zehn Jahren? Okay. Zu verschenken? Verkaufen? Für 500. Gib oh, mir eine kampfbahn Ich gewinne dieses Ding immer mit so einer Kampfschutzlinke die mit die die die und da ist die Name da ist Bananen lecker da, da ist die Bananen die sind lecker die, hat die Bananen die die die die Egal. weißt du noch die Nutella-Pizza? Ja, dann hat meine Mutter erst mal Nach Nutella-Pizza. Nach Nutella-Pizza. Gut. Gib, meine, gib, meine oh. gib Digga, mir eine, gib mir eine zolltex Cover. Digga, man kann nicht kaum sehen. Gib mir eine Logo. Gib mir eine Logo. zwei Minuten. 222 HP. Scheiße, nur noch 10.000 AB. Scheiße, nur noch 10 Millionen <lacht> HP. Ey, das meiste war, die meisten Kritik in einem Game waren. So viele Gegner gibt es nicht mal. <lacht> Doch, in Himmelland. Oh. <lacht> <lacht> Doch, Dorf. in der Fantasie. Mhm. Oh! Hört mal. Alter, wir haben eine Familienpizza uns bestellt. Alter, ist die groß! Alter, die ist größer als ähm, drei Köpfe mein gott ich habe Florian gegeben. Wow, so ich, cool krass Elba hits Elba hits ich Richtig 11 11 11 11 11 wieder 11 Hey, wie spielen wir. spielen gar 11 11 11 11 11 11 11 bin hier bei Florian, da wird Oh mein Gott, Florian, Solo, meine Pampus hat Hier die sind nur Losties, die ich umbringen kann. Also, sie sind keine Losties, aber sind schon schlecht, Die hier spielen. Ja, was ist mit dem? Ey, nein, der tötet mich. Ich hab nur noch 17 Apfel. Alter, als ob ich schon 27 Töts habe. Wie fährst du? 10. 10. 10 Millionen. Ah cool. Julian, du willst mich nicht. Ja. Was? Oh mein Gott, Lia. Toxic Lias. Was für Lias? Welche benennen? Boah. Ich habe einen Nummer. Einfach. Du du. Du Florian ist besser? Nein. Doch Florian, Florian ist besser. Ah ja, stimmt Florian. Ich dachte meinst du meintest, dieser eine ist Schneemann? Ist der eine Schneemann? ja ein Schneemann. Mein Dieser Schneemann ist aber schlecht. ne? Wer? Ich AK, Wie? vertrau mir, AK ist die, die beste Waffe. Soll ich es mal meine Schießwaffen nennen? Also, AK. Willi will wissen. Dann, Ey, ja, soll ich dir mal meine Karten. stand einfach sagen? in Religion bei so einem ähm, Kreuzburg-Rüssel, Willi. Und dann habe ich den mitgemacht, Willi will wissen. Ey, was? Ey, ich kenne. Ich rein. Ey, ich kenne. Äh, willst du mal ja, die, die, die Fortnite-Karten hören, die ich habe? Ja.